Am 25. November 2017 fand die 14. AZK statt. AZK ist die europaweit größte unabhängige Aufklärungsplattform für unzensierte Berichterstattung. Etwa 3000 Besucherinnen und Besucher verfolgten die kostbaren Darbietungen direkt vor Ort. Diese wurden aber auch simultan in zehn Sprachen übersetzt und live in 20 Länder übertragen. In aller Welt organisierten sich wieder kleinere und größere Gruppen in Privathäusern oder angemieteten Sälen, um die Live-Übertragung auf Leinwand mitverfolgen zu können. Werden auch Sie Zeuge eines Ereignisses, das sich geradezu geheimnisvoll in der ganzen Menschheit Bahn bricht? Was ist das für ein Ereignis? Einem Massenschlupf gleich finden wahrheits- und gerechtigkeitsliebende Menschen aus allen denkbar unterschiedlichsten Hintergründen zusammen. Obgleich sie sich noch nie zuvor begegnet sind, funktionieren sie wie ein perfekter Körper zusammen. Also ich sehe die Frau heute zum ersten Mal. Wir reden zum ersten Mal hier von einer Stunde im Bus und jetzt hier. Ich habe die Frau noch nie gesehen, stelle fest, sie sei Christen, aber nicht gewusst. <lacht> Die Tatsache, dass die einen aus hohen Rängen der Wissenschaft, die anderen aus bescheidenen Rängen der Ideologie, Religion oder den unterschiedlichsten Rängen aus Politik, Wirtschaft, Bildung usw. So kommen, wirkt nicht mehr länger widersprüchlich oder spalterisch. Ganz im Gegenteil. Je unterschiedlicher diese sich gegenseitig findenden Menschenmassen und Referenten sind,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 ist nur eine der vielen Begegnungsstätten, wo dieses Phänomen hautnah miterlebt werden kann. Dieser kurze Einblick lädt Sie dazu ein, sich auch die nachfolgenden Veröffentlichungen der 14. AZK anzusehen. Demnächst folgen sechs hochaktuelle, professionelle und spannende Referate umrahmt von vielfältigen Kunstbeiträgen. All dies wartet wieder auf Sie. Also, dranbleiben! Zum eigenen machen und unaufhörlich weiterverbreiten. Aber bitte gezielt nur unter denjenigen, die den Wert dieser Ereignisse zu schätzen wissen. Hier schon mal einige kleine Streiflichter. Die ganze Welt scheint dir zu so komplex, du glaubst, dass du nichts verstehst. Doch es wird ganz einfach sein, wenn du nach deinem Herzen gehst. Wenn wir hier sprechen, sage ich, jeder, der verfolgt wird, ist mein Freund. Das ist unser Privileg in der neuen Welt, wir halten füreinander die Köpfe hin. Es ist die 14. AZK, ich habe...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 Mach dein Herz ganz weit Als wenn du Pro und Kontra hörst bist, bist du wirklich so weit Dir dein eigenes Urteil zu bilden Damit du nicht nur einfach nachsagst Das wird sicherlich dein Denken ändern Wenn du es wagst Wir sind immer noch da Da geben wir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 stören und reiben. Aber ich sag's ganz bewusst, für mich sind Freihandelsabkommen Konzernermächtigungsgesetze. Konzernermächtigungsgesetze. Denken Sie drüber nach. Die Lage spitzt sich langsam zu. Hier und dort ein neuer Krawall, ein neuer Krawall. Doch der Blick zurück darf uns den Mut nicht nehmen. Ein Sturz ist dazu da, um wieder aufzustehen. Darauf stehen wir heute hier, machen einen nächsten Schritt. Lass alle deine Sorgen los, wir sehen dich nicht. Wir sind immer noch da, geben Vollgas, schwimmen nicht so einfach mit dem Strom. Wir sind immer noch da, geben Vollgas, gemeinsam schaffen wir das schon.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 Für mit, als wärst du ganz alleine. Zusammen überwinden wir jede List. Egal wie viele Schlappen du schon eingesteckt hast. Oder ob du selber noch das Hindernis bist. Sie nicht auf dich, sondern und sie. Dein Umfeld, das so hoffnungslos am Boden liegt. Der Teufel tut, Der Teufel zischt. Weil seine Zeit abgelaufen ist. Eine Anekdote vielleicht doch am Rande. Es wurde ja am, äh, im, im Mai 2016 der 500-Euro-Schein abgeschafft. Und es wurde im Vorfeld ja groß debattiert in Medien, Presse, Guts Tagesschau, Wismar äh, und, und ähnliche Magazine, das sollte man sich nicht reinziehen. Ähm, wir beraten im Rat der EZB darüber, ob wir den 500-Euro-Schein abschaffen oder nicht. Das war ja die Ansage. Wie sich dann herausstellte eine Woche später in der Presse, wurde nicht darüber beraten, ob er denn abgeschafft wird, sondern nur noch welche Frist das jetzt, den Übergang, wie lange kann man den noch benutzen. Und man musste zugeben, dass man bereits sechs Monate vor dieser Beratung, wo er abgeschafft werden sollte, hat man bereits 10 500 Euro Scheine aus dem Verkehr gezogen, also einfach schon eingezogen, einbehalten, geschwettert. Man hat also die Bargeldmenge schon weiter eingedampft. Das war also vorher längst beschlossene Sache. Das ist übrigens auch so bei Regierungsverhandlungen, Koalitionsbildungen, das alles vorher steht fest. Wir haben, wenn überhaupt noch eine Wahl mit Wahlen, ja, welche Farbe der, der Gartenzahn um uns herum hat. Ob der grün, rot, schwarz, irgendwas ist, aber was da passiert, da werden Wahlen nichts dran ändern. Ich bin auch nicht mit allem konform, was heute zum Thema Demokratie so gesagt wurde, weil mir wird Demokratie viel zu oft mit E geschrieben. Dieses Thema smarte Diktatur, Handys, RFID-Chips und so weiter, das sind ein paar Beispiele, wie RFID-Chips eben aussehen. Das ist diese sogenannte Identifizierung mittels Radiowellen. Also wie früher aus dem Radio-UKW-Welle, wenn eben Musik aus dem Lautsprecher kommt, dann waren es eben Radiowellen. So schauen die Antennen aus oder eben anders, aber so stehen die mittlerweile überall in der Gegend rum, um die Signale aufzufangen oder die RFID-Chips eben auszulesen. Dann gibt es eben auch einen Sender, also Sender und Empfänger, die sind manchmal unterschiedlich stark. Man kann mittlerweile auf den Chips auch Informationen speichern. Man ist mittlerweile so weit äh, bei diesen Chips, zum Beispiel die bei Menschen gerne implantiert werden, in der rechten Hand unter die Haut, ist man mittlerweile so weit, dass man auch per Funk schmerzt Herzen verursachen kann das gibt man offiziell zu und natürlich kann man auch mittels dieser Chips Herzinfarkte und alles mögliche mit Informationen mit Frequenzen entsprechend auslösen diese Technologie die kommt aus dem militärischen Bereich und wird auch längst eingesetzt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 Mal gefragt, wie das eigentlich so geht, dass ein Haufen vieler Fische plötzlich die Richtung dreht Kommt der Feind ihnen zu so nagen sie in Kugelposition damit sie aussehen wie ein großer. Wusstest du das schon? Oder schau mal in den Himmel, wenn es kälter wird im Norden. Wie zigtausende von Vögeln sich zusammen tun wie Horden. Oder führen ganz von selbst rein, sie sich gen Süden ein, nur um Teil dieser Bewegungen, dem großen Schwanz zu sein. Schwarzen sein, Schwarzen. bilden sich im Frühling ständig neu Um die 15.000 Bienen warten laufen treu, Bis die Kundschaft da zurück und alle Bienen einig sind Ziehen sie ins neue Nest und zwar alle ganz geschwind Die Termiten denn fünf Jahre um bis drei Meter hohe Haufen Da sie nicht so lange leben fragt man sich wie soll das laufen Dass die nächste Generation einfach weitermacht am Bau Die Termite ahnen für sich ist ja nicht sonderlich schlau Es ist möglich hier und jetzt das größte Wunder, Wunder zu erleben Sie mergisch wie ein Schwarm Lassen wir die Erde beben, denn je größer die Gefahr wird, je mehr man uns bedroht, desto stärker wird die Kraft der Einsheit, die in allen Not. Ich möchte es euch anhand eines Beispiels demonstrieren. Ich werde euch jetzt einen Satz aufsagen, den müsst ihr euch auf Anhieb merken.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 Was ruft dieser Satz in euch aus? Emotionen. Und wenn System und Emotionen ineinander greifen, passiert genau das, warum die Steninschule so erfolgreich geworden ist. Lass dein Licht im Herzen scheinen, an dem als sich vereinen. Lass die Liebe zu der Welt größer werden als Macht und Geld. Lass den Mut in dir, dir aufsiegen, den Frieden tief dir, über jede Stadt und Siege. Es ist möglich, hier und jetzt das größte Wunder zu erleben. Synergisch wie ein Schwarm, lassen wir die Erde beben. Denn je größer die Gefahr, hat, je mehr man uns bedroht, desto stärker wird die Kraft der Einzeit hier.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 Bis echt ich dich brauch Zu vollenden den Lauf Und mit dir komm ich ans Ziel klag dich nicht mehr Weil so Zusammenhalt entsteht Hör uns auf zu bekämpfen Wir lieben uns steigen auf zum Abschluss des Tages fand noch ein kurzes Konzert für die letzte Filmaufnahme des neuen Spielfilms von Ivo Sasek 4 Eint geht's besser statt. Schauen wir auch hier kurz rein. Wahrheit zu erkennen und zueinander zu finden, da bekennen Juden und Muslime gegenseitig Respekt, weil trotz Glaubensunterschieden nur ein Gott in beiden steckt und die Linken sehen im rechten Kämpfe für Gerechtigkeit, beide reichen sich die Hände, weil die Liebe lieben, weiter sprechen wir nur eine Sprache, da verstehen wir uns echt. bei den 13 vorangegangenen AZK-Konferenzen wurden die Besucher wieder unentgeltlich mit allerlei Köstlichkeiten verwöhnt. AZK steht nicht nur für Stimme und Gegenstimme, das heißt für unzensierte Berichterstattung, sondern auch für die Sichtbarwerdung der neuen Welt. Die neue Welt funktioniert ohne Geld. In der bereits angebrochenen neuen Welt bringt sich jeder nach besten Kräften und Möglichkeiten für seine Mitmenschen ein. In der neuen Welt ist es Ehrensache, unentgeltlich für das Gesamte da zu sein, seine Tugenden und Befähigungen in bestmöglicher Qualität einfließen zu lassen. So haben einmal mehr hunderte von Technikern, Musiker und Künstler ihr Äußerstes gegeben, um dem Bedürfnis der Zeit zu entsprechen. Viele dieser Menschen haben über Wochen hinweg hart gearbeitet, um aus Liebe ihre Fähigkeiten einzubringen. Machen wir es wie Sie! Bleiben Sie dran. In wenigen Tagen zeigen wir Ihnen die AZK-Beiträge in voller Länge. Übrigens, jeder kann sich dieser neuen Welt anschließen. Jederzeit und überall. Ein großer Dank an alle, die Sie uns wieder vorgelebt und damit bewiesen haben, es geht. Die Matrix der neuen Welt ist am Wirken und sie funktioniert eben doch.